Setzen Sie sich für Ihre Beziehung in einer Weise ein, dass es nicht nur Ihnen besser geht, sondern auch Ihrem Partner. Wenn Ihr Partner spürt, dass Sie auch für sein Wohl kämpfen, haben Sie sehr bald einen Mitkämpfer, auch für Ihr Wohl. Und Sie werden gemeinsame Streiter für das Wohl Ihrer Beziehung. Bevor Sie diesen Tipp als nicht zutreffend für Ihre Beziehung zurückweisen, überprüfen Sie bitte folgendes. Habe ich mich tatsächlich... Für die Beziehung so eingesetzt, dass es nicht nur mir, sondern auch meinem Partner besser geht. Und das in einer Weise, wie er oder sie sich wünscht, dass ich mich für ihn einsetze. Lassen Sie mich wissen, ob es klappt.